Dieses Video ist für Weichwürste nicht geeignet. Dieses Video ist nichts für Menschen mit schwachem Gemüt. Ja, Freunde, was soll ich jetzt sagen? Genießt nicht ein schwaches Herz. Dieses Video ist nichts für Menschen mit schwachem Gemüt. Ja gut, komm. Rein da. Alles klar, in den Pool oder was? Das hat angegeben, dass er einfach nur noch auf diesen Radfahrer geachtet hat. Er haut ihn doch jetzt weg, oder? Komm. Ja. Ah, klar. Ah. Nicht schön. Ich sehe, jetzt schon, ich sehe jetzt schon, das wird eine richtig gute Folge. Kevin, wir machen 94 Spezial. Cobra 11, das ist mein Leben. Was war das? Was hat er da verloren? Was war das? Irgendwie Kühlergrill, Stoßstange, irgendwas. Ja, irgendwie sowas, ne? Ich weiß, ich weiß nicht. Ich mach mal Video ein bisschen lauter. Ich glaube, da verliert einfach irgendwas von seiner Stoßstange. Guck mal! Ne, Tier! Du oh Scheiße! Das war ein Re Oh! Jo! Oh. Jetzt weiß ich ja warum das Video, aber gut, wir haben ja schon fast die Hälfte geschafft. Bambi! Bambi! Ach nee, hast du einen Ich habe auch mal so einen von der Kreuzung geknallt. Zum Glück saß ich in einem Mitsubishi Pajero. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Aber das ist so ein richtig großer Jeep mit einem Bullenfänger vorne dran. Also mit solchen Edelstahlrohren so. Der hat auch keine Tür mehr aufgekriegt dahin. Ich weiß auch nicht, warum der fährt. Mami wie Verleihung fährt dieses Jahr aus? Komm gerade, Warum gucke ich denn solche Videos? Das ist auch nichts für meine Nerven. Mann, ey. Autsch. Man fragt sich, wieso? Wieso fährt die da erst los? Ja. Und warum guckt die nicht, oder was? Aber der Hammer kommt erst noch. Sie hat ihn angezeigt und wollte ihm die Schuld geben. <lacht> hat natürlich nicht geklappt. Also, was in den Köpfen mancher Leute ja. vorgeht. Schön mit 60. Übrigens, V. ich will keine Schleichwerbung machen, aber ich glaube, die Tests von VW mit den Seiten Airbags gehen bis zu 60 kmh. Da kommen alle richtig gut raus aus der Karte. Ja, ist so, ey. Mit Gleich ein Cut zum Video. Danke, das ist eine gute ja, Idee. Ja, LKW haben auch links einen toten Winkel. Ähm, normalerweise ist der aber so klein, wenn man den Spiegel halbwegs richtig eingestellt hat und dann noch den Kopf so ein bisschen bewegt, dann dürfte man nach links eigentlich immer alles... nein, machen. nein, nein. Nein. nein. <lacht> Anglinglicht einschalten, Unfallstelle absichern. Ach oh, Freunde! Scheiße. Ja, wirklich scheiße. Also ich bin mal paranoia, dass hinten einer draufballert. Ja, Spiegel und so, ist klar. Ich habe auch gedacht, der LKW fährt weiter, sonst bin ich so aus. Kurwa. Schon was geschwitzt hier, ey. Ja, was, was, was? Was guckt da jetzt andere Seite? Ja, sorry. Das ist richtig. Nicht gesehen, hä? Finde ich ja gut, ne? Hier hast du meine Visitenkarte, falls du eine Zeugen brauchst, Ruh an. Ich glaube, der hat das von Autohändler Der wollte ihm die Karre auch abkaufen. Das war noch nie im Leben Zeuge. Ja, ohne chuck <lacht> Als es ein Zeuge war, sehr gut. So, was habe ich euch mal erzählt? Nie länger als unbedingt nötig rechts neben einem LKW-Fahrer. Nein, nein, nein, nein, nein, nicht Warum? machen. Weil wegen toter Winkel und so. Ja, hier. Ah. Oh. Ja. Ja. Ja. Oh. Boah, da ist dir aber schlecht in der Karre, ne? Guck mal, wie er den rumgeschossen hat, ey. Von rechts nach links, was ist denn das für eine Folge, Freunde? Ich mal erzählt, Nie länger als unbedingt nötig rechts neben einem Lkw-Fahrerhaus fahren. Warum? Ja, hier. Aber der Typ fährt auch noch weiter, statt dass er auf der Bremse bleibt, der hätte ja da, also als ihm was passiert ist, eigentlich eine Vollbremsung machen müssen, aber er fährt ja weiter. Also der, der, der Typ in dem Auto. Da hätte sich auch ein bisschen falsch, weil als er da weggeschoben wird, hätte er jetzt bremsen müssen, dann wäre das Auto da stehen geblieben. Aber der gibt Gas, guck mal, was er macht. Und jetzt gibt er Gas. Und fährt er mal zur anderen Seite, wo will er hin? Das waren zwei Autos. Schock. Ja, vielleicht, aber Schock solltest du ja auch. Der rechte ist nach links geschleudert und der rechte nach links. Ist das so? neben einem LKW-Fahrer ausfahren. Warum? Ja, hier. Also ich sehe nur ihn jetzt und jetzt kickt er praktisch ihn ja hinten weg und dann dreht er, dreht er ihn rein. So. Und dadurch, dass er jetzt darüber schießt, müsste er ja jetzt auf der Bremse bleiben. So, das macht er aber nicht. So. Sondern der gibt, glaube ich, Gas. Der, der, der Transporter trifft auch noch ins Schwarze. Ja. Der rechte steht links am Rand. Ja, aber einer von denen gibt jetzt richtig. Kette. Ach, krass. Tja, der tote Winkel beim LKW. Ich hab's schon ein paar Mal gesagt. Jeden Tag passiert so ein Unfall. Es gibt viele Leute, sein, ja. die sagen, es gibt keinen toten Winkel beim LKW, wenn die Spiegel richtig eingestellt sind. Ja, aber sind denn bei jedem LKW die Spiegel richtig eingestellt? Man Ach. sitzt mal vor, mal zurück, mal hoch, mal unten. Äh, nee, Leute. Das In ist einer perfekten Welt würde das wohl so sein. In einer perfekten Welt wird es aber auch keine Unfälle geben. Also Leute, willkommen in der Realität. Die sind aber alle ganz gut aus der Sache rausgekommen, nur leichte Prellungen. Ja, guck. Ah. Und dann kickt er ihn hinten weg. Boom. Er hat auch nochmal drauf. Scheiße. Kein Tor, kein Tor. Schade. Gibt der wohl mit Absicht Gas, der kann sagen. Oh. Oh. Was für Schulterblick, Junge. Direkt nach dem Unfall hat der BMW-Fahrer behauptet, unsere Kamera wäre ihm reingefahren. Naja, ja. als die Polizei kam, hat er das gleiche behauptet. Der Polizist hat dann aber die Dashcam gesehen und unsere Kamera hatte da schon überhaupt nicht mehr dran gedacht. Naja, und dann haben sie sich vor Ort das Video angeguckt und dann hat der andere das nicht mehr behauptet. Ach so. 45.000 Euro Schaden bei der Kamera und Totalschaden bei dem Weißen. Totalschaden bei dem Weißen, ja klar, weil wahrscheinlich Achsen und Airbags. Dieser hey. Radfahrer hier links hat einen Helm auf und das ist auch gut so. Denn oh nein, <lacht> hast du diese Videos, wo die Fahrradfahrer über die Motorhaube fliegen? Gleich wird ihm mit dem Hinterrad über den Kopf gefahren. Nein. Guck mal, er macht Stoppi noch. Das kann doch keiner, das kann sich doch keiner mit ansehen. Alter, du Alter! Esel und sein Frauchen arbeiten bei dem Rettungsdienst und waren auf dem Weg zu einem Lehrgang und hatten deswegen ihre große Sanitasche mit. Ja, dass diese Übung natürlich sofort mit so einem Praxistest anfängt, das haben die auch nicht geahnt. Also haben sie sich gekümmert. Der Helm war gebrochen, der Kopf war aber heile und die haben eine Halskrause umgehängt und die meinten, naja, das wird es wohl auch gewesen sein. Ein bisschen Ach, crazy. Ach, ist das krass. Halsschmerzen wieder gehabt haben. Aber ansonsten macht er einen guten Eindruck, haben aber nie wieder was von dem Fahrradfahrer gehört. Boah, der hätte auf jeden Fall mal 16 Packungen Schokolade kaufen können. Ich gucke einfach nie hin. Ist es vorbei? Okay. Helm ist viel, habe ich nicht gedacht. Naja. Ah guck mal, einer zieht doch bestimmt wieder rein. Nein, nein, nein, nein, das. Ich mag das nicht. Das sind wie viele von diesen Unfällen, die ich schon gesehen habe. Ihr müsst ja die Kreuzung frei halten. Das ist ja auch gut so. Aber... Dann zieht doch nicht rein. Das kann doch nicht funktionieren. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ach. Kacke. Du Scheiße. Aber der Scheibenwischer geht noch. Ach. du das schlimmste Wagen? Der wie aus dem dunklen Wagen möchte jetzt nach hinten an seine kleine Tochter ran. Ja. Die schreit da wohl wie am Spieß. Ja, würde ich auch. Aber zum Glück war es nur der Schock, es ist da keinem was passiert. Die Autos heutzutage sind echt gut. Ja, ist so. Aber das ist doof. Vielleicht hätte der VW aber auch den anderen wegboxen sollen. Also hier durch, wisst ihr? Und da rein und dann BAM! Ja, ich will wirklich kurz vor meinem Herzinfarkt. Das liegt schon mein schwarzes Kolibri herz. Ich leg gleich erstmal eine Runde schwimmen. Oh. Was ist das für eine Folge? Folge wird. Und auch wenn so ich mich jetzt, wieder, ich jetzt ja. wieder unbeliebt mache, weil ich Sachen sage, die man eigentlich nicht muss. Bro, ich fährt man darf tatsächlich bar... Ja, man darf barfuß fahren. Barfuß Autofahren. Ja. Aber guck es dir doch bitte mal an. Du bist doch mit so einer nackten Solo unmöglich in der Lage. noch. Schön durch die Scherben gelaufen. Richtig gut. Vollbremsung zu machen. Wenn morgen 8 Uhr kein Stream ist, wisst ihr warum Annika mal <lacht> nimmt. <lacht> ich wollte unbedingt die Cobra folge gucken. Weiß ich nicht, wollte ich das unbedingt? Also einer hat geschrieben, Folge 94, dass das hier die Cobra 11-Folge ist. Weiß ich doch nicht. Das Auto sah auch nicht so aus, als hätte das wer weiß wie stark gebremst, wenn du mich fragst, nicht. Wenn nicht. du beruflich Auto fährst oder auch LKW Fahrer, da ist festes Schuhwerk vorgeschrieben und keine oh. Flipflops, richtig, feste Schuhe. Und wenn ich dann sehe, dass die Leute ihr kleines Kind hinten drin haben und barfuß Auto fahren, da fehlt mir das Verständnis für. Stimmt nicht vermeidbar gewesen, aber er hätte mit Sicherheit schwächer ausfallen können, Ey, wenn er richtig, richtig mit einem schönen Schuh da volle Pulle auf dieses Pedal trampelt. Hat er aber nicht gemacht, der Kumpel. Der hat das mit Sicherheit nicht mal hundertprozentig richtig erwischt. Also, braucht oh, mir keiner erzählen. So, viel Spaß mit den Kommentaren. <lacht> wow, immer dieses Geklatsche. Ach... Oh. I like, danke, geiles Video. Freunde, ich mag Hundewelpen-Videos. Ja, ich auch.